Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improve Wi-Fi. Heute mal wieder mit einer weiteren Solaraktie, dieses Mal sogar aus Deutschland. SMA Solar Technology heißt der Titel, welchen ich heute behandeln möchte und kommen wir nun direkt zum Geschäftsmodell und zu den verschiedenen Geschäftsbereichen von SMA Solar Technology. Das Geschäftsmodell von SMA Solar lässt sich in insgesamt drei zentrale Geschäftsbereiche bzw. Segmente aufteilen. Home Solutions, Business Solutions, Large-Scale-and-Project Solutions und die Aufgliederung in die Segmente lässt sich in erster Linie mit der jeweiligen Kundengruppe beschreiben. Das Segment Home Solutions richtet sich an private Endkunden und das Leistungsportfolio für dieses Segment umfasst als Produkte ein- und dreiphasige Wechselrichter bis 12 kW für den Privatkundenmarkt, Speichersysteme der Produktlinien Sunny Island und Sunny Boy Storage, Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und zu guter Netz Kommunikationsprodukte und Zubehör. Darüber hinaus bietet SMA Solar diverse Serviceleistungen für den Privatkunden an, unter anderem Ersatzteillieferungen, Garantieverlängerung, Modernisierung von Photovoltaikanlagen und zu guter Letzt noch digitale Energieleistungen. Betrachtet man den kurzfristigen Entwicklungstrend des Geschäftsbereiches, so lässt sich hier ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen. Das EBIT konnte im Vergleich zum Jahr 2020 bzw. im Vergleich zu den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 verdoppelt werden und liegt für die ersten drei Quartale bei 38,5 Millionen Euro. Dahingehend muss man betonen, dass die Verdopplung des EBITs fast ausschließlich durch eine Erhöhung der operativen Marge realisiert worden ist. Der Umsatz selbst stieg lediglich um 4% auf einen Wert von 213,4 Millionen Euro. Damit macht der Geschäftsbereich Home Solutions derzeit ein Viertel des Umsatzes aus. Kommen wir nun zum Geschäftsbereich Business Solutions. Dieses Geschäftssegment äh, umfasst den globalen Markt für mittelgroße Photovoltaikanlagen mit oder ohne Energiemanagement und das Leistungsportfolio erstreckt sich von Produkten wie dreiphasige Wechselrichter ab 15 kW, Ladelösung für Elektrofahrzeuge, ganzheitliche Energiemanagementlösung, Mittelspannungstechnik sowie sonstiges Zubehör bis hin zu Serviceleistungen wie die Modernisierung von Photovoltaikanlagen, die operative Betriebsführung von gewerblichen Photovoltaikanlagen sowie sonstigen digitalen Dienstleistungen, Zwecksverwaltung und Steuerung. Betrachtet man die kurzfristige Entwicklung des Geschäftsbereiches Business Solutions, so lässt sich konstatieren, dass sich hier ein negativer Trend im Vergleich zum Jahr 2020 ergibt. Infolge von Corona-bedingten Investitionsrückgängen und Investitionsstau sank der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21,8% auf einen Wert von 176,3 Millionen Euro. Und einhergehend mit dem Umsatzrückgang kam es auch zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses auf einen Verlustbetrag von 16 Millionen Euro, was einer Vervierfachung des bereits 2020 negativen Ergebnisses entspricht. Der Bereich Business Solutions ist mit knapp einem Viertel am Gesamtumsatz des Unternehmens gewichtet und als Ausblick schreibt das Unternehmen in ihren Investor Relations einen Anstieg der Auftragseingänge, was eine Trendumkehr oder zumindest eine Erholung zum Altniveau für das Jahr 2022 hoffen bzw. erwarten lässt. Kommen wir nun zum letzten und wichtigsten Geschäftsbereich mit dem Namen Large Scale and Project Solutions. Dieser Geschäftsbereich hat Solar- und Batteriespeicherkraftwerke als Hauptzielgruppe und das Leistungsportfolio umfasst als Produkte ähm, ja, Stringwechselrichter, Zentralwechselrichter und Batteriewechselrichter mit einem Leistungsbereich von jeweils über 100 kW bis in den Megawattbereich. Darüber hinaus bietet SMA Solar Technology weitere Zubehör und Komplettlösungen für Solar- und Batteriespeicherkraftwerke wie zum Beispiel Netzdienstleistungen und Überwachungsfunktionen an. Und als Serviceleistung bietet das Segment die Modernisierung und Funktionserweiterung von Photovoltaikkraftanlagen sowie dessen Wartung und Betriebsführung an. Schaut man sich den kurzfristigen Entwicklungstrend des dritten Geschäftsbereiches und wichtigsten an, so lässt sich festhalten, dass sich das Umsatzwachstum in den ersten drei Quartalen 2021 weiter fortgesetzt hat mit einem Wachstum von 3% auf 355 Millionen Euro und gemäß Investor Relations von SMA Solar Technology ist dieses Umsatzwachstum primär auf das US-Projektgeschäft zurückzuführen. Auch wenn der Umsatz im Vergleich der ersten drei Quartale gestiegen ist im Vergleich zum Jahr 2020, so kam es beim operativen Ergebnis zu einem Rückgang auf ein negatives EBIT von 4,7 Millionen Euro. Die Gewichtung des Geschäftsbereiches am Gesamtumsatz beträgt knapp 50% und trägt somit genauso viel zum Gesamtumsatz bei, wie die beiden anderen Geschäftsbereiche zusammen. Ja, Zusammenfassend lässt sich zum Geschäftsmodell von SMA Solar Technology sagen, dass die Zielgruppe mit sehr großen Anlagen den höchsten Umsatz einbringt, infolge der gestiegenen Transportkosten allerdings noch nicht profitabel ist. Das Geschäftsbereich für den Privatkundenmarkt hat hingegen zwar nur ein Viertel Gewichtung am Gesamtumsatz, sorgt jedoch dafür, dass es gesamt Eben des Unternehmens noch positiv ist, da auch der Geschäftsbereich Business Solution ja kein positives operatives Ergebnis aufweist. Das Geschäftsmodell im Allgemeinen lässt sich beschreiben als eine Hybrid aus Produktportfolio und Serviceportfolio für den Betrieb von Solaranlagen und Solarkraftwerken jeglicher Größe, das heißt, beginnt bei der Solaranlage zu Hause auf dem Dach bis hin zu riesigen Solarparks. Betrachtet man den langfristigen Chart von SMR Solar Technology, so fällt auf, dass im Jahr 2010 vermutlich auch infolge der damals aufkommenden deutschen Solarwirtschaft äh, ihr Allzeithoch erreichte. Danach ging es stark nach unten, was sowohl mit der Eurokrise als auch mit der Aufkündigung der deutschen Subventionierung von Solarunternehmen zurückzuführen ist. Bevor ich noch näher auf die Fundamentaldaten eingehe, blicken wir zunächst noch auf die Aktionärstruktur und die Insider-Trades. Auffällig ist hierbei, dass sich stolze 43,8% der Anteile im Streubesitz und 18% der Anteile im Besitz einzelner Personen befinden. Insider-Trades gab es in den vergangenen 12 Monaten nicht. Kommen wir nun zur gesamtheitlichen und langfristigen Umsatz- und Gewinnentwicklung. Zum 30. September 2021 betrug der Umsatz auf ein Jahressicht 997 Millionen Euro und der Gewinn 34 Millionen Euro, wobei der operative Cashflow bei 74 Millionen Euro lag. Da SMA Solar Technology lediglich ca. 34 Millionen ausstehende Aktien hat, beträgt der Gewinn pro Aktie auf ein Jahressicht knapp 1 Euro. Für das Ende 2023 erwarten Analysten im Durchschnitt einen Anstieg um 18 Cent auf 1,16 Euro. Betrachtet man die Wachstumshistorie, so lässt sich festhalten, dass SMA Solar in den vergangenen 5 Jahren eine negative jährliche Ergebniswachstumsrate von 7,7 verzeichnen musste. Auf ein Jahressicht ist das Ergebnis allerdings um 200 Prozent gestiegen und für die nächsten 1 bis 3 Jahre die Analysten im Durchschnitt ein Ergebniswachstum von ca. 30% und ein Umwachswachstum in Höhe von 8,7%. Blicken wir nun noch auf die Bilanz und betrachten das Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten mit den Schulden. Die kurzfristigen Vermögenswerte übertreffen sowohl die kurzfristigen Verbindlichkeiten als auch die langfristigen Verbindlichkeiten um mindestens das Zweifache, sodass die kurzfristigen Vermögenswerte die Summe aus ähm, kurzfristigen und langfristigen Schulden übertrifft. Die verhältnismäßig geringe Verschuldung zeigt auch das Debt-to-Equity-Ratio in Höhe von 3,4%. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, dass das Eigenkapital von SMA Solar Technology sich im Vergleich zum Höchstwert 2012 nahezu halbiert hat. Wie die konsolidierte Bilanzansicht hier aufzeigt, wurde die Debt-to-Equity-Ratio, ja wurden da nicht alle Schulden mit einberechnet, wie zum Beispiel die offenen Rechnungen gegenüber Lieferanten sowie sonstigen Vermindlichkeiten in Höhe von 447 Millionen Euro. Mit einem Eigenkapital in Höhe von ca. 446 Millionen Euro weist SMA Solar Technology aber nach wie vor eine solide Eigenkapitalquote in Höhe von 43% auf und konnte diese sogar leicht steigern im Vergleich zum Vorjahr. Betrachtet man die Nettoliquidität zum Ende September 2021, so ergibt sich mit 169 Millionen Euro ein relativ solider Wert, welcher allerdings auf neun Monate Basis deutlich gesunken ist. Zum Ende 2020 betrug die Nettoliquidität noch 226 Millionen Euro. Bevor ich zur abschließenden Bewertung komme, möchte ich noch kurz etwas zur Dividendenpolitik von SMA Solar Technology sagen. Mit einer derzeitigen Payout-Ratio in Höhe von 30% ist diese durchaus als plausible und solide zu bezeichnen und führt beim derzeitigen Kurswert von ungefähr 37 Euro zu einer Dividendenrendite von 0,8%, was im Vergleich zum Marktdurchschnitt und im historischen Vergleich von SMA selbst äh, ja, nicht besonders hoch ist. Im Jahr 2011 betrug die Dividendenrendite zum Beispiel noch knapp 6%. Betrachtet man die Dividendenpolitik der letzten zwei bis drei Jahre, so lässt sich festhalten, dass in diesem Zeitraum die Dividende pro Aktie stets deutlich unter dem Gewinn pro Aktie lag. Was sehr gesund ist. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung von SMA Solar Technology, wendet man das Two-Stage Free Cashflow to Equity oder die two, two stage free cashflow to equity analyse auf Basis der durchschnittlichen Analystenprognosen, was den Cashflow angeht, an, so erhält man das Ergebnis, dass SMA derzeit knapp 700% überbewertet ist und sich der faire Werteaktie im näheren Umfeld von 4,5 Euro befindet und nicht bei über 36 Euro. Mit einem KGV von 37 liegt SMA Solar Technology über dem Branchendurchschnitt und deutlich über dem durchschnittlichen KGV des deutschen Aktienmarktes. Setzt man das KGV ins Verhältnis zum Wachstum von SMA Solar Technology, so kommt ein Price-Earnings-to-Growth-Verhältnis von 1,1 heraus, was den hohen KGV ein bisschen abmildert in seiner Aussagekraft. Mit einem Kursbuchwertverhältnis von 2,5 ist SMA Solar Technology günstiger bewertet als im Sektorendurchschnitt, andererseits jedoch teurer als der Durchschnitt des deutschen Aktienmarktes. Schaut man auf den Return on Equity, so erhält man derzeit einen Wert von 7,6%, was eher gering ist im Vergleich zum Industriedurchschnitt von 11,8%. Auch zukünftig wird sich hieran gemäß der durchschnittlichen Analystenprognosen nichts ändern mit einem prognostizierten Return on Equity in Höhe von 6,9% für die nächsten drei Jahre. Kritisieren lässt sich an der Aktie, dass die Gewinnmarge mit 3,4% relativ gering ist, obwohl man der Aktie zugutehalten muss, dass die Nettoergebnismarge letztes Jahr noch bei 1,1% lag. Ob es sich die Erhöhung der Profitabilität länger fortsetzt oder ob es sich hier einfach um einen Ausschlag nach oben handelt, wird sich äh, ja, erst in Zukunft mit Gewissheit sagen. Ich persönlich finde das Geschäftsmodell von SMA Solar Technology durchaus überzeugend und denke, dass SMA Solar Technology durchaus noch Wachstumspotenzial hat. Derzeit ist das Chancen-Risikoverhältnis meiner Meinung nach allerdings nicht vorteilhaft. Beim Kurswert zwischen 5 und 15 Euro wäre meiner Meinung nach eine faire Bewertung und ein fairer Einstiegskurs gegeben. Wenn du anderer Meinung bist, lass es mich gerne in den Kommentaren sehen. In dem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und ciao.